wenn man irgendwie Kommunist ist oder wenn man auch nur für, für eine gerechtere Welt irgendwie äh, kämpfen will und äh, diesen Kapitalismus äh, stürzen will, dann hört man irgendwie sehr oft, oder ich würde sagen, das beliebteste, äh, beliebteste Argument dagegen von den Bürgerlichen ist dann, so wie der Willi gesagt hat, äh, Kommunismus, Revolution, alles das sind ja irgendwie nette Ideen vielleicht, aber es wird automatisch in einer Diktatur führen, automatisch in ähm, es wird automatisch mit den Verbrechen des Stalinismus äh, gleichgesetzt. Äh, und genau das Ziel des Affarats ist, genau diese Lüge irgendwie zu beantworten, äh, diese Hauptargumentationslinie der Bürgerlichen, in dem der Charakter des Stalinismus erklärt wird äh, und gleichzeitig aufgezeigt hat, wie sich die russische Revolution äh, entwickelt hat, von der, also von der russischen Revolution die Entwicklung war hin zur stalinistischen Konterrevolution äh, und was für Rolle auch einfach Kommunisten gespielt haben, die gegen... Äh, gegen Stalin und gegen die Bürokratie gekämpft haben, von denen wir am meisten äh, im GULAG gelandet sind. Ähm, dabei stehen wir als Funke und äh, als IMT, als Internationale, ähm, in der Tradition von Lenin und Trotzki, die die führenden Rolle in der russischen äh, Oktoberrevolution eingenommen haben, die wir vor zwei Wochen eben äh, ausführlicher behandelt haben in der Online Marxist School äh, und die nach der, äh, nach der russischen Revolution entschieden äh, für die Verbreitung der Revolution gekämpft haben, äh, für die internationale Revolution ähm, und, äh, sobald es irgendwie äh, aufgekommen ist, gegen, gegen die Bürokratisierung, gegen die äh, Stalin-Clique. Äh, und nach Lenins Tod 1924 hat quasi diese, äh, diese Arbeit vor allem Trotzki weitergeführt, der die, äh, die Grundlagen des revolutionären Marxismus verteidigt hat, weiterentwickelt hat äh, und eben äh, den den Kampf gegen den Stalinismus in Russland und international aufgenommen hat. Genau, und eine konsequente Stalinismusanalyse ist, glaube ich, von enormer Bedeutung, weil wenn wir heute irgendwie den Stalinismus und diese dieses heftige die, diese Verzerrung und diese Lüge der Bürgerlichen irgendwie nicht klar beantworten können, dann wird man, glaube ich, automatisch Zugeständnisse an diese bürgerliche Propaganda machen müssen, und den revolutionären Marxismus in irgendeiner Weise verwässern. Und so gibt es auch heute ähm, viele Linke, viele Sozialisten, Sozialistinnen, die auf eine sehr schüchterne Art und Weise einen demokratischen Sozialismus argumentieren, aber die dann oft hinzufügen, äh, aber ja nicht so wie in Russland, aber dadurch, dass sie kein, kein System, keine Theorie haben, die den Stalinismus tatsächlich ablösen könnten, die, die äh, sie dem Stalinismus entgegensetzen könnten, bleiben... Äh, bleiben diese Worte, diese, äh, bleiben diese, äh, bleibt dieser demokratische Sozialismus oft eine Floskel, oft ein Luftschloss in der Theorie und in der Praxis bleibt man oft äh, in der Logik des Kapitalismus, äh, wenn man dem irgendwie nichts entgegensetzen kann. Deswegen ist das, glaube ich, von enormer Bedeutung, dass wir uns heute immer noch damit beschäftigen. Ähm, genau. Ja, das ist ein Verrat mit dem Stalinismus will ich in erster Linie mit der russischen Revolution und der internationalen Bedeutung von der Revolution äh, beginnen. Nicht zuletzt, weil das ein zentraler Kern äh, der Politik der Bolschewiki war äh, und der zentraler Punkt, mit dem Stalin brechen hat müssen. Äh, durch die russische Revolution, die Oktoberrevolution 1917, wie gesagt, vor zwei Wochen genauer besprochen, ist zum ersten Mal in der Geschichte, äh, sind zum ersten Mal in der Geschichte die armen Massen und die Arbeiterklasse in einem ganzen Land, de facto im halben Kontinent, in die Macht gekommen. Und von Anfang an war die russische Revolution der Beginn äh, eines revolutionären Weltprozesses. Als die Bolschewiki die Macht übernommen haben, ähm, hat Lenin und Trotzki klar gesagt, haben die Führer der, der Oktoberrevolution klar gesagt, dass die russische Revolution nicht überleben kann, wenn sie nicht in, in anderen Ländern, äh, in, äh, quasi im, im Herzen Europas, so fortgeführt werden. Und äh, eine der ersten Aktionen äh, der russischen Revolution war auch ein internationaler Appell, an die Arbeiterklasse der ganzen Welt zu richten, vor allem äh, an die Arbeiterinnen Deutschlands und Österreichs. Und zum Zweck äh, dieser internationalen Revolution sind auch äh, in diversen Ländern kommunistische Parteien gegründet worden, zusammengefasst in der kommunistischen Internationalen. Äh, und wenn man so drüber nachdenkt, ist selbst das Wort, das Wort Sowjetunion widerspiegelt irgendwie diese internationale Bedeutung. Weil es, war, es war nicht irgendwie ein also es ist nicht irgendwie ein sozialistisches Russland oder so genannt worden, sondern es war eine Union, der verschiedene Räterepubliken beigetreten sind und be beitreten haben können. Wenn beispielsweise in Deutschland eine Revolution erfolgreich gewesen wäre, in Österreich und so weiter, hätten diese beitreten können. Genau, das heißt, das war, das war von Anfang irgendwie ein, ein, ein äh, entscheidendes Prinzip äh, dieser Revolution. Und tatsächlich war das keine Utopie, sondern äh, dies, hat sich, äh, dies hat sich in der Realität bestätigt. In der Vielzahl, äh, Vielzahl von Ländern äh, gab es äh, revolutionäre Bewegungen nach dem Ersten Weltkrieg. Äh, inspiriert von der russischen Revolution äh, wollten auch die Arbeiterinnen in Europa Schluss machen mit dem Krieg äh, und Schluss machen mit der Ausbeutung der Kapitalistinnen. Und es kam... Ähm, als erstes sogar in Österreich äh, zu einer Revolution, zum Jännerstreik äh, 1918, wo, äh, wo die Massen, die Arbeiterinnen, ähnlich wie in Russland, Vertretungen in Form von Räten wählten, äh, genau, und, die, und die Streikenden äh, mit ihrer herrschenden Klasse russisch reden wollten. Äh, also so, Das war quasi das geflügelte Wort damals, wie man in Österreich äh, gesagt hat. Und allein äh, in dem Jahr 1919 Gab es, in, äh, gab es in Bayern eine Räterepublik, gab es in Ungarn eine Räterepublik, gab es in Gesamtdeutschland eine, äh, eine revolutionäre Bewegung, äh, in Italien eine Betriebsbesetzungsbewegung. Ähm, das heißt, dass das, dieser ganze Kontinent hat nach, hat nach Revolution gerochen. Äh, nur es gab einen Faktor dazu, dazu beigetragen, dass diese gesamten Revolutionen nicht erfolgreich waren. Äh, nämlich hat einfach die revolutionäre Kraft, die revolutionäre Organisation äh, in, diesen, äh, in diesen Ländern gefehlt. Ähm, schlussendlich waren an der Spitze äh, der allermeisten dieser Bewegungen äh, die Sozialdemokratie, äh, die nicht diese, diese Redestrukturen, die sich entwickelt haben und diese Bewegung äh, nach vorne tragen hat äh, wollen, den Kapitalismus wirklich stürzen hat wollen, sondern im Gegenteil ihn, äh, ihn geschützt hat und diese Revolution äh, Stück für Stück entwaffnet hat. Und die, äh, der Punkt, dass das zur Isolation äh, der russischen Revolution geführt hat, äh, ist wirklich ein entscheidender, den äh, dem man, man sich merken äh, sollte. Und äh, er hat auch ähm, er hatte ein sehr äh, sehr, äh, trage, äh, sehr weitreichendes Resultat, äh, dass, dass Russland isoliert war und dass Russland mit, äh, in den darauffolgenden Jahren äh, der Revolution mit dem Bürgerkrieg überzogen worden äh, ist. 21 Interventionsarmeen haben insgesamt. Äh, die, die Revolution und äh, Russland äh, angegriffen. Äh, der russische Bürgerkrieg hat insgesamt äh, drei Jahre gedauert und extrem katastrophale, äh, katastrophale Resultate äh, gehabt. Ich wollte nur kurz ein Bild äh, zeigen vom, vom Verlauf, äh, genau von den Grenzen äh, des russischen Bürgerkriegs, und zwar zum Höhepunkt, wo, äh, wo Russland... Äh, wo, wo die revolutionären Kräfte und die Bolschewiki äh, am schwächsten waren und am weitesten eingeschlossen waren. Man sieht, äh, es gibt gerade noch ein Sechstel oder ein Siebtel äh, des ehemaligen Gebiets und von allen Seiten ist irgendwie diese, äh, diese Revolution umzingelt. Ähm, und es äh, quasi beschränkt auf, auf ein paar Gebiete über, äh, von Moskau, Petrograd und, äh, und äh, Umgebung. Genau, aber dieser, äh, dieser Bürgerkrieg ist schlussendlich äh, gewonnen worden. Äh, von, äh, von der Roten Armee. Zum einen wegen, äh, wegen der militärischen Fähigkeiten äh, von Trotzki, der die Rote Armee damals organisiert hat und direkt an die Front äh, den Widerstand äh, und äh, die Gegenoffensive organisiert hat. Aber in, äh, in letzter Instanz äh, würde ich sagen, ist, die, äh, ist dieser Bürgerkrieg gewonnen worden wegen dem politischen Programm der Revolution. Ähm, die Arbeiterinnen äh, kämpften zu Millionen in der Roten Armee für die Errungenschaften der Revolution. Und die Konterrevolution, organisiert in der sogenannten Weißen Armee, wollten alle diesen, diese Errungenschaften äh, zerstören. Immer wenn, immer wenn die Weißen irgendwie einen äh, Gebietsteil besetzt haben, äh, was haben sie als erstes gemacht? Sie haben die Sowjets verboten, die demokratischen Räte. Äh, sie haben das Land äh, den Bauern weggenommen und den alten Großgrundbesitzern zurückgegeben. Äh, es gab heftige Repressionswellen, äh, antisemitische Pogrome und massenhaft Hinrichtungen äh, und Verbot der Gewerkschaften. Ähm, und dadurch, dass, äh, dass die Revolution äh, diese enormen Errungenschaften einfach gebracht hat und die Kontrevolution alles aufs Spiel gesetzt hat, äh, wurden, sogar, äh, wurden sogar die Bauern, die immer schwankten und massive Entbehrungen auch äh, in Kauf nehmen müssen, wurden sogar äh, die Bauern mehrheitlich äh, gewonnen für diesen Bürgerkrieg. Äh, ja, und so wurde der gesamte Bürgerkrieg schlussendlich gewonnen. Aber wie gesagt, hatte das katastrophale Folgen. Äh, das Bild, genau, hatte das katastrophale Folgen. De facto, durch den Bürgerkrieg war das ganze Land von 1914 weg bis 1921 in einem dauerhaften Kriegszustand. Also sieben Jahre ununterbrochen Krieg, extreme Zerstörung der Wirtschaft. Und wenn man sich die Daten anschaut, dann ist 1920, also noch noch so gegen Ende des Bürgerkriegs hin, 1920 war die Eisenproduktion äh, im Vergleich zu äh, 1913, also zu vor dem Ersten Weltkrieg, war die Eisenproduktion bei 1,6 Prozent ähm, im Vergleich zu, zu vor dem Ersten Weltkrieg. Die Produktion von Öl, äh, das ist eines der wichtigsten Sachen in, in Russland, äh, ressourcenreichsten Sachen in, in Russland, war bei 41 Prozent äh, und die Produktion von Kohle auf 17 Prozent. Also wie gesagt, wenn man 1920 mit 1913 vergleicht, also dieses Land ist irgendwie kom komplett verwüstet worden. Und ähm, als 19, 1917, ähm, als die Revolution äh, stattgefunden hat, gab es noch drei Millionen Industriearbeiter äh, im Land. 1920, also während des Bürgerkriegs, gab es nur noch 1,2 äh, Millionen. Das heißt weniger als die Hälfte äh, der Industriearbeiter weil die meisten einfach in der Roten Armee an der Front gekämpft haben und, äh, und gestorben sind. Und eben zum Aufbau des Sozialismus ähm, und auch nur zum Aufbau eines gesunden Arbeiterstaats braucht es ein ausreichendes, ho hohes Niveau der Wirtschaft, der Produktivkräfte, der Kultur im Land. Äh, und wenn, wenn man sich das irgendwie anschaut, erst 1926, also fünf Jahre nach, äh, nach Ende des Bürgerkriegs, konnte das, Niveau, äh, das wirtschaftliche Niveau vor dem Ersten Weltkrieg erreicht werden. Und selbst das ist mehr als ungenügend. Russland war, war auch damals eine der rückständigsten Agrarstaaten auf Weltebene. Und Marx gibt irgendwie beschäftigt sich eigentlich nicht, nicht sehr intensiv mit, was, was passiert, wenn, wenn eine Revolution in einem rückständigen Land stattfindet, weil, weil er das einfach nicht für wahrscheinlich gehalten hat. Aber er gibt einen interessanten Hinweis in der deutschen Ideologie. Nämlich schreibt er dort und andererseits ist diese Entwicklung der Produktivkräfte auch deswegen eine absolute notwendige praktische Voraussetzung, weil, also für die Revolution, für den Sozialismus, äh, weil ohne sie nur der Mangel verallgemeinert, also mit der Notdurft auch der Streit um das Notwendige wieder beginnen und die ganze alte Scheiße sich herstellen müsste. Äh, und wenn man das vergleicht mit dem, was passiert ist in Russland mit dem Stalinismus, äh, falls einem recht einfach irgendwie diese ganze alte Scheiße in, diesem, äh, in dem zu finden, Uh, und es ist ein sehr, uh, sehr gutes Zitat, um irgendwie, uh, diese Analyse weiterzuziehen. Nämlich unter den Bedingungen der allgemeinen Armut uh, in Russland, während des Bürgerkrieges, nach dem Bürgerkrieg, uh, war es irgendwie notwendig zu entscheiden, wer welche, wer welche Mittel erhalt, erhält. Uh, und Trotzki in seiner Analyse uh, zeichnet so das Bild von einer, von einer Bäckerei, von einer langen Schlange, die irgendwie um Brot ansteht. Uh, und wenn es eben einen Mangel gibt, uh, dann wird die Schlange immer länger, es kommt so auf... Uh, Aufruhe und ähm, es braucht irgendwie einen Gendarm, einen Polizisten, der, der diese Schlange irgendwie in Reihe hält und der irgendwie entscheidet, wer was bekommt und wer wie viel bekommt. Und dabei kommt es irgendwie sehr oft vor, dass sich der Gendarm mehr nimmt ähm, als, äh, als die anderen. Und ähm, das, was irgendwie in dieser Metapher so, so dargestellt wird, ist de facto in Russland passiert und zwar. Nicht unbedingt unmittelbar, also auch unmittelbar, so also mit Polizisten, aber eigentlich mit der, mit der gesamten alten Kaste, mit der gesamten alten Bürokratie äh, des Zarismus, äh, der unter, enormen, unter der enormen Rückständigkeit Russlands äh, wieder in den Staatsapparat eingebunden werden hat müssen. Wie hat das konkret ausgeschaut? Mehr als 70 Prozent in Russland äh, konnten weder lesen noch schreiben, was äh, also irgendwie Teil dieser wirtschaftlichen, kulturellen äh, Rückständigkeit Russlands äh, ist konnten äh, schon gar nicht rechnen oder Buchführung machen oder wirtschaftliche und militärische Organisationsaufgaben äh, übernehmen. Und um diesen Bürgerkrieg zu gewinnen, um die Wirtschaft zu organisieren und zu reorganisieren, äh, musste man auf eine Vielzahl von, äh, von ehemaligen ja, oder halt von früheren Bürokraten, von bürgerlichen Experten zurückgreifen, von alten zaristischen Offizieren. Äh, allein im August 1920 während des Bürgerkrieges sind zum Beispiel 50.000 ehemalige zaristische Offiziere, in die Rote Armee äh, aufgenommen worden. Äh, einfach, weil man ihre, ihre Fähigkeit gebraucht haben, um diesen Bürgerkrieg zu gewinnen. Äh, und das natürlich nicht, äh, nicht äh, ohne, äh, quasi ohne Zugeständnisse, die wir machen haben müssen. Diese, diese Bürokratie hat äh, verschiedene Privilegien, höhere Bezahlungen äh, verlangt. Man hat sie also immer versucht, in Grenzen zu halten, aber es, äh, keine Ahnung, es, es waren quasi Zugeständnisse, die wir machen haben müssen in, in, dieser, in dieser Mangelgesellschaft. Und ein weiterer Punkt, am ähm, Höhepunkt äh, des Bürgerkrieges ähm, die, äh, ist dieser, dieser, dieser Kriegskommunismus äh, während des Bürgerkrieges äh, in der Krise äh, gekommen. Der Kriegskommunismus hat vor allem darauf aufgebaut, dass man äh, Nahrungsmittel äh, von den Bauern requiriert hat, und, äh, um die Städte einfach zu ernähren während des Bürgerkrieges äh, und die Bauern dafür nichts zurückbekommen haben. Und das hat man irgendwie in einer speziellen Situation aufrechterhalten können, aber nur, nur für so lange, in Wirklichkeit ist die Produktion im Land immer weiter zurückgegangen, weil wenn man quasi nichts dafür, jeder Bauer hat sich gefragt, wenn man nichts dafür zurückbekommt, was soll man, für was soll man dann irgendwie mehr Nahrungsmittel produzieren oder überhaupt einen Überschuss produzieren? Und so musste man am Höhepunkt des Bürgerkriegs quasi ein Zugeständnis machen und den Tauschhandel zwischen Stadt und Land wieder zu etablieren, dass, dass dieses Missverhältnis behoben wird. Das heißt, man hat ein Stück Kapitalismus auf dem Land wieder einführen müssen, das ist dann als sogenannte ökonomische Politik äh, bezeichnet worden. Genau, aber eben diese, äh, wie von Lenin und Trotzky nur als Übergangslösung, äh, bis, bis irgendwie diese Situation der Revolution durchbrochen war, gesehen worden ist, äh, diese Politik hat dazu geführt, dass sich sehr schnell Ungleichheit äh, am Land zwischen den Bauern äh, etabliert hat äh, und sehr schnell eine, eine Schicht von reichen Bauern, sogenannten Kulaken, entstanden sind. Und die zusammen mit, äh, mit der alten Bürokratie des Zarismus ähm, hat hatte wirklich eine neue soziale Schicht dargestellt. Es waren irgendwie 100.000 Karrieristen, die kein Interesse daran hatten am, am Kommunismus, an der klassenlosen Gesellschaft, die sondern nur Interesse daran hatten, ihre eigene Position ähm, auszuweiten, ihre eigenen Privilegien, ihre eigene Stellung in der Gesellschaft äh, zu erhalten und zu verteidigen und die in die, in die Partei äh, und in den Staatsapparat äh, gedrängt hat. Ähm, und genau, diese, diese sozialen Schichten, diese reichen Bauern, bürgerlichen Experten, zaristische Offiziere und Beamten, äh, diese Schicht war schlussendlich, auf die sich Stalin immer, äh, immer bewusster gestützt hat äh, und wirklich ihr, ihr fähigster Vertreter quasi geworden ist. Genau. Und mitten, mitten in dieser Entwicklung ähm, hat das Lenin äh, eigentlich immer, immer offen angesprochen, diese Bürokratisierung als, äh, als großes Problem äh, und als Problem, dem man, dem man irgendwie Herr, Herr werden muss, äh, und zwar in dem, äh, in dem die Revolution ausgeweitet wird und äh, in erfolgreich in einem, äh, in einem fortschrittlichen Land im Westen äh, sein, sein muss. Genau, da wird diese Probleme immer, immer äh, quasi offen angesprochen und, und bekämpft. Hier ist beispielsweise ein Zitat von, von 1920, vom 9. Parteitag, noch bevor diese neue ökonomische Politik eingeführt worden ist. Ähm, man nehme doch Moskau, die 4700 verantwortlichen Kommunisten und dazu dieses bürokratische Ungetüm, diesen Haufen. Wer leitet, da wer? Äh, wer leitet da und wer wird geleitet? Ich bezweifle sehr, ob man sagen könnte, dass die Kommunisten diesen Haufen leiten, um die Wahrheit zu sagen, nicht sie leiten, sondern sie werden geleitet. Ähm, und das, so wie viele andere Artikel und Dokumente, vor allem äh, gegen Ende seines Lebens, äh, zeugen davon, dass er diese Bürokratie äh, als Problem sah und ähm, sogar Trotzki einen Blog angeboten hat, diese zusammen, äh, dieses zusammen zu äh, bekämpfen. Ähm, und äh, vor allem die, diese Clique, die sich rund um Stalin gebildet hat. Und davon zeugt auch sein, sein Testament, ähm, dass, ähm, dass de facto fordert, dass, äh, dass Stalin, der damals Generalsekretär, war, oder eben Generalsekretär war, entmachtet werden soll. Genau, und dieses, dieses Dokument ist natürlich ewig unterdrückt worden, bis es dann nach Stalins Tod veröffentlicht worden ist. Genau, aber weiter zur Entwicklung des Stalinismus, mit der Niederlage der, der deutschen Revolution 1923 und schlussendlich mit Lenins Tod 1924 in Jänner, kam Stalin, der eben zu dieser führenden Figur der, der Bürokratie geworden ist, an die Macht. Der setzte immer, immer weiter mit bürokratischen Methoden seine Leute an die zentralen Stellen der Partei und des Staates und eliminierte Stück für Stück die Parteidemokratie. Und Trotzki führte eben, wie gesagt, zu Beginn mit Lenin und nach Lenins Tod diesen Kampf gegen die Bürokratie weiter. Genau, und, äh, und der Stalinismus zeichnet irgendwie von Anfang an ähm, eine, sich durch eine Abkehr von allem, für was die Bolschewiki davor gestanden äh, sind, für was Lenin gestanden ist, in erster Linie eine Abkehr von diesem Internationalismus, den ich, äh, den ich zu Beginn irgendwie dargestellt habe. Äh, während zuvor eben das Schicksal der russischen Revolution quasi an diese internationale Revolution gebunden war äh, und Stalin dieses selbst irgendwie verteidigen hat müssen, weil das war so eine, so eine Grundprämisse in der Partei äh, und im ganzen Land, ähm, hat er quasi von, äh, von heute auf morgen äh, diese, diese Idee komplett über Bord geworfen und hat äh, der Slogan des Aufbaus des Sozialismus in einem Land äh, verkündet. Ähm, das heißt, es, es ist nicht mehr notwendig, äh, dass es eine internationale Revolution gibt. Es ist nicht mehr notwendig, dass man, sich, äh, dass man seine Ressourcen, seine Zeit, politische Arbeit investiert, dass es in irgendeinem anderen Land eine Revolution äh, geben wird oder dass diese Revolution erfolgreich ist, sondern man kann Stück für Stück ganz entspannt den Sozialismus zu Hause ähm, aufbauen. Und das, das reflektiert genau das, was diese, äh, was diese Schicht, diese, diese bürokratische Schicht, auf die sich Stalin gestützt hat, äh, hören wollte. Weil jede, jede weitere Revolution in irgendeinem anderen Land hätte ihre Macht, hätte ihre Stellung in Gefahr gebracht äh, und hätte wahrscheinlich zur neuer, neuerlichen äh, Revolution und zur Aufruhr gegen die Bürokratie in Russland selbst geführt. Genau. Und ähm, dieses, ähm, diese, diese These, dieser Slogan von dem Sozialismus in einem Land wird auch ähm, quasi klassisch in, sta in stalinistischer Manier umgesetzt. Äh, nämlich ohne irgendetwas zu begründen äh, und einfach die, äh, alle alten Thesen äh, über Bord werfen. Und Hauptsache man hat, man hat von irgendwo ein, Marx, ein passendes Marx oder ein passendes äh, Lenin-Zitat äh, gefunden, dass man dann, dass man so aus dem Kontext so stehen lassen kann. Genau, was auch absolut notwendig ist, weil diese Bürokratie ging es nicht darum, um den Sozialismus weiterzuentwickeln ähm, oder, oder politische tief, tiefgreifende Analysen zu, äh, zu haben oder eine revolutionäre Praxis äh, zu entwickeln, sondern genau im Gegenteil, äh, die Solution der Revolution äh, beizubehalten und ihre eigene Stellung auszubauen und, und zu sichern. Ähm, und das, das ist echt, dass es so bestimmend ist für die nächsten 10, für die nächsten 20 Jahre. Äh, dass, dass diese, diese Isolation geblieben ist. Und mit jedem Scheitern der Revolution in einem anderen Land ähm, hat sich dieser stalinistische Apparat stärken können, äh, hat, hat seine Privilegien ausbauen können und hat noch härter gegen, äh, gegen die Parteidemokratie und gegen die Opposition, äh, vor allem gegen die linke Opposition von, von Trotzki vorgehen können. Äh, und Stück für Stück bis Ende der, Ende der 20er, Anfang der 30er ist die ganze kommunistische Internationale äh, stalinisiert worden. Das, was quasi in Russland passiert ist, ist äh, ähm, auf die kommunistische Internationale, auf die anderen kommunistischen Parteien der Welt, äh, hat sich dort ausgedehnt. Äh, und wurde quasi mit der Autorität, diese Parteien wurden mit der Autorität Moskaus äh, gleichgeschalten. Äh, genau. Und das, dass die, äh, die Stabilisierung vom, vom Apparat und von der Bürokratie zusammengehen mit äh, mit den Niederlagen der Revolution kann man sehr gut äh, an der Chinesischen Revolution 1927 sehen. Äh, quasi da, damals äh, wirklich die, die, entscheidende, äh, die entscheidende Revolution und wäre wär ein entscheidender Wendepunkt gewesen für den Kampf gegen den Stalinismus, ähm, die in der Niederlage geendet äh, ist wegen den, äh, wegen den Fehlern der Stalinisten. Ähm, und gleich auf die, auf die Niederlage dieser Revolution hat der Ausschluss der linken Opposition gefolgt. Die auflösung ihrer gruppen gefolgt ähm, und ähm, genau das stück für stück die äh, die verbannung von trotzki äh, aus russland gefolgt ähm, genau und äh, danach nachdem linke Opposition erlegt war ähm, war die weitere weitere fraktion äh, in, in der partei weitere äh, oppositionelle quasi die stalin gefährlich werden hätten können ähm, ausgeschlossen wurden oder politisch angegriffen worden sind. Und der Stalinismus entwickelt sich so in eine immer offenere kontrarevolutionäre Kraft. Während die erste Revolution 19, in den 1920ern, also die erste Revolution in den 1920ern, noch aufgrund quasi der, der Fehler der Stalinisten gescheitert sind, sind spätestens Mitte der 30er, spätestens mit der, mit der spanischen Revolution, Uh, das war eine Revolution, die, uh, die offen von den Stalinisten uh, niedergeschlagen worden uh, sind, mit, mit den Methoden des, uh, des Terrors, also die wirklich offen uh, Anarchisten, Trotzkisten uh, massenhaft umgebracht haben. Um, und das, das ist ein Verlauf, der sich ebenfalls dadurch erklären lässt, weil diese Bürokratie um, will, will nicht nur Ruhe haben, sondern bekämpft, bekämpft eben Offensiv jede Revolution im eigenen Land, weil sie eben ihre eigene, äh, eigene Machtbasis in Gefahr bracht, gebracht hätte und die, die Arbeiterbewegung wieder, ähm, ähm, wieder intensiviert hätte irgendwie im, im eigenen Land. Und durch die ähm, oder mit der Niederlage der, der Spanischen Revolution folgt, folgen ebenfalls wieder Repressionen äh, in, in Russland selber. Äh, folgen nämlich Ende der 30er die Moskauer Prozesse. Und Trotzki hat die Moskauer Prozesse als Schauprozess, äh, also die Schauprozesse in Moskau als äh, einseitigen Bürgerkrieg gegen die bolschewistische Partei äh, genannt. Und tatsächlich waren das, äh, waren das riesige äh, Schauprozesse, der, deren äh, alle alten Bolschewiki, also de facto alle alten Bolschewiki, zu Opfer gefallen äh, sind. Vom alten Zentralkomitee der Führung der, der Bolschewiki. Uh, blieben nur noch Stalin und Kollontai übrig. Alle anderen sind entweder vorher schon gestorben oder wurden in diesen Prozessen umgebracht. Uh, und zeitgleich wurden Hunderttausende Trotzkisten und andere Oppositionen... Uh, genau, danke für das Bild. Das zeigt nochmal, dass uh, Zentralkomitee wirklich nur noch Kolontai und Stalin leben, uh, überlebt haben, zumindest politisch. Ein, zwei andere uh, sind de facto politisch uh, in den Ruhestand geschickt worden und und der Rest äh, ist exekutiert oder erschossen worden. Äh, und Trotzki selbst, dessen Familie, Freunde und Mitarbeiter systematisch verfolgt worden sind und ermordet worden sind, äh, ist schlussendlich 1940 von einem stalinistischen Agenten mit einem Eispickel erschlagen worden. Äh, man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass den Stalinismus und den Bolschewismus äh, ein Meer aus Blut trennen. Äh, und diese Ideen sind ähm, diese Ideen komplett äh, entgegengesetzt zum Marxismus und zu den Ideen von Lenin äh, und dem Bolschewiki äh, stehen. Lenin verteidigte, wie ich eingangs gesagt habe, den revolutionären Internationalismus am, kon am konsequentesten und ist immer, äh, äh, war immer für die breiteste demokratischste Debatte in der Partei äh, und ist offen gegen bürokratische Manöver aufgetreten. Er hat immer erklärt, wenn man, äh, wenn man irgendwie nur Plumpen Gehorsam fordert, dann kriegt man gehorsame Idioten, und äh, das bringt irgendwie für, für die Revolution und für den gemeinsamen Kampf überhaupt nichts. Äh, und selbst unter den schlimmsten Zeiten des Bürgerkriegs ähm, wurden demokratische Debatten ganz normal in der Partei geführt. Ähm, Streiks waren erlaubt, äh, die Arbeiterkomitees äh, wurden demokratisch gewählt. Äh, und dies, diese, die, diese ganzen Sachen, die zum Höhepunkt des Bürgerkriegs äh, sogar garantiert werden konnten, waren unter keiner Periode des Stalinismus äh, mehr garantiert. Ähm, und ebenfalls gut zur Gegenüberstellung sind die, sind die vier Bedingungen äh, von Lenin für, für einen Arbeiterstaat oder eigentlich für die, ersten, für die erste Episode eines Arbeiterstaats, vom Übergang vom Kapitalismus zum Sozialismus, ähm, die er aufgestellt hat. Das waren erstens jederzeitige Wähle und Abwählbarkeit, ähm, zweitens die Reduzierung der Gehälter von Funktionären äh, auf einen gewöhnlichen Arbeiterlohn Drittens die Bewaffnung des Volkes im Unterschied zu einem bestehenden Heer. Und viertens die Kontrolle, verschiedene Funktionen der Kontrolle und der Aufsicht sollten rotieren nach dem Slogan, dass wenn alle bürokratische Aufgaben übernehmen, niemand ein Bürokrat sein kann. Genau, und unter Lenin war eben der Sowjetstaat so geschaffen, dass den Arbeiterinnen erleichtert worden ist, diese Kontrolle auszuüben. Äh, Verwaltungsaufgaben zu übernehmen. Ähm, und der, Lohn, der Lohnunterschied beispielsweise und die verschiedenen Privilegien war waren auf ein, äh, waren auf ein konkreten, konkrete, konkretes Maß beschränkt, nämlich äh, 1 zu 4, äh, bis, also selbst im Höhepunkt irgendwie der, der ersten Zeit des Arbeiterstaates, nämlich äh, wenn man den niedrigsten und den höchsten, äh, niedrigste und die höchste Lohngruppe vergleicht. Äh, also der, der niedrigste Lohn ist nicht, äh, kann, der höchste Lohn ist, nicht höher als das Vierfache des Niedrigsten. Äh, genau. Äh, und was, was äh, hat Ingi Stani gemacht? Das hat einen Stilismus ausgezeichnet. in den, äh, Anfang der 30er wurde, ähm, wurde das Gesetz für den Maximallohn äh, aufgehoben. Davor wurde es schon, äh, wurde schon in der Praxis einfach unterboten. Aber dort wurde es aufgehoben und, in, äh, und beispielsweise Ende der 60er. Ähm, war, war das Verhältnis vom niedrigsten und höchsten Lohn, wenn man jetzt alle Privilegien und so weiter nicht mehr dazu rechnet, war das Verhältnis von dem niedrigsten und dem höchsten 1 zu 50. Ach, nicht dem niedrigsten und dem höchsten, sondern wenn man, äh, wenn man irgendwie einen durchschnittlichen Arbeitslohn äh, mit, mit einem Minister, mit einem Volkskommissar vergleicht, dann ist dieses Verhältnis 1 zu 50, was einfach äh, echt exorbitant gestiegen ist. Und so kann man irgendwie sehen, dass die, dass die Sowjetunion anhand von allen Gradmessern äh, den Lohnunterschieden, äh, Arbeiterdemokratie, äh, dem Staatsapparat, der immer, äh, der immer repressiver, immer diktatorischer ähm, äh, funktioniert hat, anhand von Korruption, anhand von der Wiedereinführung der Todesstrafen äh, ja, kann man anhand von diesen ganzen Gerademessern sehen, dass, sich die dass die Gesellschaft sich nicht in Richtung Sozialismus entwickelt hat, nicht in eine harmonische, sich frei entfaltende Gesellschaft, äh, sondern immer disharmonischer geworden ist und äh, immer der Staat immer eine größere äh, Rolle als Repression, so ein Unterdrückungsinstrument eingenommen hat? Äh, und wie gesagt, Trotsky kämpfte, äh, kämpfte irgendwie gegen diese stalinistische Bürokratie und baute dafür die linke Opposition auf und später die vierte internationale und hat wirklich diese Herkulesaufgabe nach Lenin übernommen, denn die Ideen, die Theorien des revolutionären Marxismus weiter zu verteidigen als einzige, also es gab damals nur, nur die, und es war ein extremer Druck, es gab nur die Befürworter des, des Stalinismus auf der einen Seite und, und die bürgerliche Propaganda auf der anderen. Und nicht zuletzt hat er eine kohärente Erklärung für die Degeneration der russischen Revolution geliefert. Ich will noch ein Zitat bringen zu der Rolle der Trotzkisten und der Rolle von Trotzki, nämlich von Leopold Trepper, dem Organisator der Roten Kapelle, der Stalinistischen geheimen Organisation im besetzten Europa während des Zweiten Weltkrieges. Also jemand, der, der nicht verdächtigt werden könnte ein zu sein. Der schreibt irgendwie in seinen seinen Memoiren am Ende seines Lebens: Wer hat denn damals protestiert? Wer ist denn aufgestanden und hat seinen Ekel hinausgeschrien? Solche Ehre dürfen nur die Trotzkisten für sich in Anspruch nehmen. Gleich ihrem Führer, der für seine Unbeugsamkeit mit dem Eispickel erschlagen wurde, kämpfte sie, kämpften sie unerbittlich gegen den Stalinismus als Einzige. Zur Zeit der großen Säuberungen hörten, äh, hörten freilich ihren Protest nur noch die eisigen Steppen, in die man sie verschleppt hatte. Mit Recht klagen die Trotzkisten heute jene an, die damals mit den Wölfen heulten. Und nach dem Henker riefen. Doch sollten sie nicht vergessen, dass sie uns gegenüber den ungeheuren Vorteil hatten, ein geschlossenes System zu vertreten, das geeignet war, den Stalinismus abzulösen und an dem sie in tiefer Not der verratenen Revolution Halt fanden. Ein sehr eindrückliches äh, Zitat. Und es verdeutlicht, glaube ich, auch nochmal, äh, wie wichtig äh, Theorie, äh, Theorie für die politische Praxis ist. Äh, das, wenn man äh, genau... Und äh, was, meint, was meint Trepper mit, äh, mit geschlossenen System? Äh, genau das, was ich vorhin gesagt habe, er war der, wo, wo den, eine kohärente Erklärung für den Stalinismus geliefert hat und den revolutionären Marxismus äh, konsequent verteidigt hat. Und seine Analyse ähm, hat er in seinem Hauptwerk Die verratene Revolution 1936 niedergeschrieben. Oh. Äh, und ein Großteil dieses Referates bis jetzt äh, basiert auch de facto auf dieser Analyse, aber nochmal, um, um irgendwie zentrale Eckpunkte anzuführen. Äh, Trotzki hat erklärt, dass der Stalinismus äh, eben die Demokratie in der Partei und in Gewerkschaften äh, zerstört hat, die Menschen jeglicher politischer Rechte beraubt hat, einen Polizeistaat etabliert hat, ähm, dabei aber ähm, eine zentrale, zentrale Errungenschaften äh, der Revolution äh, Erhalten, erhalten hat müssen oder die, die äh, noch nicht eliminiert hat. Und unter diesen zentralen Errungenschaften ist vor allem die, äh, die staatliche Planwirtschaft, äh, die extreme wirtschaftliche Erfolge gezeichnet hat. Also ähm, die, die Sowjetunion vor allem nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg hat einfach Sachen etabliert, die kein kapitalistisches Land Wel dieser Welt geschafft hat und das eben nicht wegen der, wegen der Bürokratie, nicht wegen dieser Diktatur, sondern trotz es hat, Arbeitslosigkeit, es hat keine Arbeitslosigkeit gegeben in der Sowjetunion. Obdachlosigkeit wurde beseitigt. Einfach aus dem Grund, weil die gesamten Mieten auf 4% eines durchschnittliches, durchschnittlichen Lohnes fixiert waren und es einfach geschafft haben, diesen, diesen Agrarstaat vom Zarismus zum zweitgrößten, zweitgrößten Industriestaat dieser Welt zu entwickeln. Also damals, bis es, bis es auseinandergefallen ist. Aber das ist der zentrale Punkt, denn, um diese Planwirtschaft zu verteidigen, um die Erfolge äh, vollständig den Bedürfnissen der Massen unterzuordnen und voran zum Sozialismus schreiten zu können, war eben eine neuerliche Revolution notwendig. War eine Revolution gegen diese, äh, gegen diese Bürokratie äh, und gegen Stalin äh, notwendig und die Wiederherstellung der Arbeiterdemokratie auf allen Ebenen. Denn, wie wie wie oft, äh, oft gesagt hat, eine geplante äh, Wirtschaft braucht Demokratie sowie der Körper Sauerstoff. Um, und insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg gab es eine Vielzahl von Aufständen, die genau dies versucht haben, in der DDR, in Ungarn, in der Tschechoslowakei, in Polen, in Russland selbst, die versucht haben, wieder Arbeiterdemokratie zu etablieren uh, und tatsächlich voranzuschreiten zum Sozialismus, uh, die aber alle von den Stalinisten niedergeschlagen worden sind. Uh, und was Trotzki noch sagt, ist, wenn es nicht zum Sturz dieser Bürokratie kommt, um, kann, äh, wird diese Bürokratie selbst äh, noch die letzten Errungenschaften der Revolution in Gefahr bringen. Ähm, er schreibt, der Sturz der heutigen bürokratischen Diktatur, wenn keine neue sozialistische Macht sie ersetzt, wäre gleichbedeutend mit einer Rückkehr zu kapitalistischen Verhältnissen bei katastrophalen Rückgang von Wirtschaft und Kultur. Äh, und genau das ist passiert. Die, die, äh, Wirtschaft ist, die, äh, die Wirtschaftsdaten sind immer weiter zurückgegangen, und die Bürokratie hat schlussendlich in den 90ern den Schluss gefallen, gefällt, dass sie, das, dass sie dieses staatliche Eigentum privatisiert und quasi, hat sich quasi von der früheren Bürokratie zu neuen Kapitalistinnen gewandt. Und diese, diese gesamte Privatisierung und die Eliminierung von, von dieser letzten Errungenschaft der Revolution war eine regelrechte Konterrevolution auf allen Ebenen. Die Industrie ist massiv zurückgegangen in den Ländern. Arbeitslosigkeit, äh, Elend, ist einfach ein Massenfaktor geworden. Die Preise sind massiv angestiegen. Und in der Sowjetunion kamen sogar Krankheiten auf, die seit den 1930ern äh, eliminiert waren, äh, wenn auch das Gesundheitssystem äh, äh, katastrophal zerstört worden ist. Äh, und die 90er und äh, der Zusammenfall äh, der Sowjetunion hat auch eine politische und ideologische Konterrevolution dargestellt. Die Bürgerlichen fühlten sich so sicher wie noch nie und behaupteten die absolute Überlegenheit des Kapitalismus, ihres Systems. Und nun befindet sich neuerlich die bürgerliche Ordnung im Banken, befindet sich in einer tiefen Krise. Doch eben, um, um diese ablösen zu können, um den Kapitalismus wirklich um, ein für alle Mal stürzen zu können, reicht es nicht aus, ihn irgendwie nur zu kritisieren, sondern wir müssen irgendwie sehr klar und sehr konkret sagen können, was an seine Stelle äh, treten soll und in welcher Tradition wir stehen. Und wie gesagt, hier gebührt Trotzki, das Verdienst, den Stalinismus analysiert zu haben und zu so bekämpft zu haben äh, und vor allem den revolutionären Marxismus, äh, den roten Faden des revolutionären Marxismus aufrechterhalten äh, zu haben. Und genau in dieser Tradition stehen wir, stehen wir als Funke, stehen wir äh, als internationale marxistische äh, Strömung, aktiv in über 40 Ländern, ähm, auf, der, auf der Welt, genau, und wenn euch das gefallen hat, kann man bei uns auch aktiv werden, kann man extrem viel über den Marxismus lernen und auch konkret in der Praxis anwenden und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Danke Martin, ähm, fühl dich beklatscht, bei Online-Veranstaltungen habe immer etwas blöd, warte ich minuti schnell, perfekt. Ähm, Dankeschön. So, ich schalte jetzt die Aufnahme aus.